So, ich möchte meinen Freunden von Gostini, den Gourmets, die Salami Montanaro präsentieren. Eine magere Bergsalami, aber probiert selbst. Bitte schön, Salami Montanaro. Man kann sie auch Salami Magro, also magere Salami nennen. Gemacht aus dem Schinken der Schweine, die in den toskanischen Bergen leben. Mh, lecker. Ein bisschen süß. Ja, süß. Aber auch ganz ausgewogen. Nicht so intensiv. Genau. Ich empfehle sie auch für Kinder, weil wenig Fett drin ist. Ja, sie gefällt mir sehr. Zart und nicht zu lange gereift. Man kann sie zu jedem Anlass essen. Ja, das ist typisch Salami Montanaro. Man kann sie zu jeder Jahreszeit empfehlen, oder? Natürlich. Salamis von Falorni passen zu jeder Jahreszeit.